damit herzlich willkommen zu einem neuen Mannschaft Dandania Video ähm, In der letzten Folge hatten wir ja noch so eine kleine Timelapse und jetzt möchte ich euch mal auf dem Laufenden halten Wie ihr seht, seht ihr ja die Netherite Rüstung, da hat sich auf jeden Fall einiges getan die Netherite Tools und sonstiges mein Bogen ist fast schrott und wie ihr seht bin ich schon auf etwas anderem auf einem Turm, den ich gebaut habe ähm, der wirklich ganz nice eigentlich aussieht also man kann hier so mit Leitern runter hoch. Hier haben wir das dann so. Das ist so wie Steinbröcke. Und ja, halt so ein kleiner Wachturm. Ähm, in der Folge möchte ich euch jetzt halt einfach nochmal auf den Laufenden halten, wie es auf unserer Landania-Insel aussieht. Und hier haben wir unsere äh, Tierfarm. Mit all sonstigen Tieren. Ähm, dann haben wir hier das fette Lager. das also haben wir wirklich vieles sortiert also tool bis tools und, und tools bis wolle und sonstiges und so dann gab es ja das hier also die möbelstücke da wird ihr jetzt auch gleich viel, wirklich viel viel sehen ähm, hier schlafen wir so wirklich richtig viel da gibt es wirklich schon heftig das gibt es nicht die es kam sonst nie höher nach raus jetzt bald. egal <lacht> Ähm, hier kann man sich zum Beispiel auch auf so einen Hocker stellen oder set naja, gut, setzen das ist jetzt, jetzt irgendwie ganz komisch ähm, da haben wir jetzt so einen Teich und ja ähm, den Laden weiß ich gar nicht ob ihr den kennt ich glaube aber nicht hier ist das komische Hühnchen hier haben wir so einen Briefkasten hier unsere Küche die wirklich geil aussieht da kann man sich hinsetzen sieht wirklich schon wirklich nice aus und ja Ansonsten die kaktus Ich glaube, die wisst noch. Hier haben wir Oktopräter. Also hier geht's so runter. Ähm, und hier haben wir eine Weizenfarm Und hier... Was wir noch so tun. Da kommt dann halt alles rein. Und hier kommt noch irgendwie Kürbisfarm und so rein. Also sieht wirklich... Wirklich, wirklich geil aus. Ähm, und ja. Unseren Shop haben wir... Da verkaufen wir verschiedene Sachen. Hier liege Dings. Das Feld haben wir ja in der Timelapse gemacht. Dann gab es auch Turbo, äh Borsoi. Hat sich jetzt nichts weiter geändert. Hier hinten. Ja. Das eine hier hinten ist halt ganz neu. Also das ist was ich gerade gezeigt habe, das da. Und ja. Ich mache halt einfach mal nochmal Werbung. Ich habe vor uns aufgenommen, plus ja, ich habe dann Fehler gemacht und jetzt hat es dann nicht geklappt. Ähm momentan bin ich wie immer halt auf Landania. Ihr kennt's. Und was ist das? Junge, was ist das? Hilfe. Was was was ist das? Ich hab, was war das? Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hä? Ich höre noch so ein Ding. Aber wo ist das? Hä? Das ist neu. Auf einmal kam es hinter mir an und hat mich angegriffen. Was ist das? Okay, also das ist vermutlich auch noch ein neues Update. Das habe ich erzählt. Hä? Das wusste ich noch gar nicht. sah aus... Ich... Ich mache da nochmal Slow-Mo oder so rein. Es sah aus wie so ein... Ich weiß nicht. Wie so ein Wildschwein sonstige? Ich weiß nicht. sah aus wie ein Wildschwein. Äh, ja es doch nicht. Schon. Ja. Naja. Und das ist mir noch gerade aufgefallen. dass hier ist meine Farm. Da habe ich dann eine AFK-Farm gestellt. Und dass ich angegriffen werde, wie viele Kakteen da dran? Da muss ich gar nicht warten. Egal, 16. Ich stelle mich einfach doch nicht auf K Ist ja nicht so schlimm. Ähm. Ja. In dem Sinne, verabschiede ich mich hier. Und das war's dann mit dem Video. Äh, genau. Ciao, ciao.